Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Tour 4 Heute ist der Steve wieder mit dabei und hoffentlich werden wir da was reißen. Wir schauen auf uns Server. So ist es. Hallo! Wie mal? viele Leute sind schon drauf? Keine Ahnung. Zug. Drei. Ah ja. Oh, mein Zucker ist gewachsen. Du hast... Ja. Steve, was habt ihr jetzt eigentlich vor? Ich hab sechs Äpfel schon. Irgendwas dacht. Ne. Keine Ahnung, wie dir das eingerichtet hat. Du? Du hast letzte Folge gesagt, du hast 8. Das hat der Philipp gemeint, glaube ich. Ich bin blind vertraut, okay? Warum liegen hier XP? <lacht> Warum liegen hier XP? Hey Steve, wenn die, die mich da jetzt anfinden, da, irgendwo nirgendwo, gell? Man ist, oh, sagt dir wie das ist. Ja, ist es auch. Kompetenz ist das schon wieder einfach. Kompetenz ist das Admin-Team? Ja. Oh, der ist in 10 Sekunden weg. So, Steve, ich gehe noch Bäume fällen, gell, und du? Und dir. Yes. Okay. Also, du hast einen besseren Plan. Na, na, fix nicht. Meinst du, das Zucker wieder anbauen? Ich weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ne, das machen wir mal irgendwo, wo wir es so stehen lassen können. Habst du das da? Ich hab Dias? Ich meine... Ja, länger als in Folge besser gesagt. Dias? Oh, Baby. Oh, eine schöne Quelle, eine 8 Quelle. Ich hab 19 Dias. Ich mir jetzt davon? Gut. Nee, spaßt alle nur auf mich. Na Spaß. Ich hab jetzt noch 15. 15, du brauchst 12. Okay, passt. Ich brauch kleiner Axt. Also, du bist auch schon half hier genauso wie ich. Ja, an habe ich noch nicht, aber wenn du das sagst. Ja, ich habe 15 Dias noch und ich bin schon half Bone Meal braucht man das oder hilft es nichts? Kannst du Zuckerrohr hochziehen, glaube ich sogar. Oder Kartoffeln? Irgendwas kannst du hochziehen, oder? Ja, fix, aber ich meine Zuckerrohr. Keine Ahnung, weiß ich grad nicht. Ich überlege, ob ich gerade Cravel ein bisschen farm, um mir einen Bogen zu machen. Ja, Steve denkt schon voraus. Gehen wir gleich in die Nether, oder? <lacht> ich wäre voll für die Nether. Haben wir in die, die Discord-Gruppe oh, geschrieben Ein Scheiß. Soll ihr mit dem Handy oder hast du ihr eins da? Okay, perfekt. Shit, Alter. Wir haben sie vorher angekündigt, beide, dass wir joinen. Aber halt nicht in der vollen Gruppe. Sorry. Wir waren mega im Zeitstress. Fix, gell? Okay? Geh mir aus dem Weg. Bocker und das. Es tut mir leid. Bocker und das. Ich hoffe, du weißt das. Nein. Dias? Es tut dir nicht leid, Dias. Ich hab 21 Dias. <lacht> <lacht> ich muss mir mal deine Dias-Folgen anschauen, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Dann kann keiner sagen, ich x raye Nein, oder? Was soll ich denn bitte x rayen Weiß ich nicht, du bist Ich, ich hab schon in zigtausend Varo-Projekte mitgespielt und da soll ich x rayen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Mhm. So also ich... sonst, nichts, sonst nichts besseres zu tun. Ja, nicht, Wenn es um das geht. Steve, hast du eigentlich Uploads-Probleme? Ich hab nicht einmal mehr Cobblestone, das heißt, ich kann mich nicht einmal mehr Öfen craften. Kann man den Impf aussortieren, ist eh nichts drin. Nichts Sinnvolles. Ja. <lacht> 10 Minuten, jetzt noch ein paar Dias. Ich hab schon 7 Äpfel. Zwar ist das denn davon. Folge, so weiter geht's, sind wir in der Folge full die. Ich brauche gar nicht oben gehen, oder? <lacht> hey glaube ich, ich, überhaupt noch einen Höhleneingang, wo. Unlooted ist? Genau, das frage ich mich. Oder soll ich gleich direkt oben graben und dann strip meinen angehen? Kann sich runtergraben, wenn du nicht näher in der Schlucht fällst, kannst du das gerne tun. Ja, okay. I got it. Wie kann ich da schon wieder so wenig effort drop? Ja, der ist natürlich. Da war wer? Ah, schlecht. Bei dir? Ja. Sorry, keiner mehr auf dem Server, oder? Fix. Glaub nicht. Doch, na. No. <lacht> keiner mehr drauf? Nee. Das sind nur zwei, wer sind die zwei, sind jetzt eine Art Menzel, oder? Nein. <lacht> hey, das gibt's nicht. Gut, das. So, 8 Äpfel. Leute, ey. Wie lol ist das, ey? Ich hab neun Äpfel, Steve, auf jeden Fall schon mal. Oh, ich bin full die. Tagt <lacht> <Ja. lacht> Taugt mir mal wieder. Hm? Taugt mir. Ich habe alle Wasser für gut. Ich brauche mehr Äpfel, glaube ich. Aber, sag ich. Ja, doch, mehr Äpfel. Steve, was sagst du zu der Technik? Bäume einfach abzuscheren mit der Schere und dadurch Äpfel zu kriegen? Muss ich dazu irgendwas sagen? Na, ich hab schon tausendmal probiert. Noch nie gegangen. Was ist einfach der? Sind die nicht schon drauf? Die waren schon drauf. Und in der folge zum Aufnehmen? Hey Steve, die waren in unsere Richtung. Ja, ja. Also ruhig dass der mir abklatscht da beim Fußfang. Also ich crafte schon mal Gaps. Tschaust <lacht> so haben wir schon 10 Äpfel. Earth Äpfel. Sehr brav. Weißt du was ich habe? Na. Hab noch 20, die ist übrig. Was was ich habe? 3 Gaps. Was sagst du dazu? Ähm, Gold, Ohr. Zum Scholles gebraten, fix. Ich habe eine Brot-2-Hose und eine Brot-2-Brust. Was? Du hast fast alle Setzlinge liegen, die spawnt. Gabst du die schon noch mal schauen gehen? Habt ihr Äpfel droppen? das gibt es wieder mal nicht. Noch ein, au, oh, noch zwei endlich. Steve, wie viele Äpfel brauche ich noch? Ich habe drei Gaps oh. und zehn Äpfel. Ich weiß nicht, wie viele Äpfel du brauchst. Ja, ich habe kein Gold mehr. Wie viel Gurt hast du? 26 gebraten und 31 ungebraten. Ja, reichen wir jetzt. Soll ich schon mal gehen? Ja. Das gibt es nicht, dass er echt nirgends andern war. Anscheinend nicht. So, dann gehen wir mal. Hast du die hochgemacht ja. oder habe ich einfach nur Luck? Du hast fix nur Luck. Das liegt am Geburtstagskind. Ja. <lacht> jo. Das nehmen wir auch noch mit. Die verkriege ich mir da jetzt wieder, Steve. Okay. Da war keine Äpfel mehr. Na. Ich suche Schlucht, oder? Schauen wir mal. Ist da was drinnen? Na. Genau, guck einfach, ob du irgendwo was findest. Irgendwas Sinnvolles. Na, wir brauchen ja nichts. Oder brauchen wir noch Leder? Die fünf. Leder? Leder, ne? Ja, Leder wäre nicht schlecht bin. Okay. Ja egal Ich sag der einzige jetzt, <lacht> Robi hm. Die Folge kommt mir fast schon produktiv war. Jo, ne? Ja, fix. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Folge 5 full die, war. <lacht> ich habe mich gefreut, wenn ich Folge 5 der ersten Video gefunden habe. Doch, es gab einen, Waro, wo ich Folge 5, da war ich Folge 3 schon full die. Ich bin an der Minenschacht. Da war ich auch. Guck mal, ob der gelootet ist, wo du bist. Ja, bis jetzt schaut es eher danach aus. na aber es waren nur unwichtige Sachen drin. Was in der Truhe? Ja. Yeah. Guck mal, ob du noch, noch eine findest. Es sind meistens zwei oder drei. irgendwie von allem zurück. Like! Hab ich. Ah, Wasserkeeper hab ich anscheinend wieder. Läuft bei dir? Das ist Spawner. Was für einer? Mini-Spinner. Schätze ich mal. Ja. Hast du ja. den, in den ich die hab gift hier. Die Gift, was ich bin, gift äh, Ja, ich hab kein... ich dort, Alter. Ja, sie hat mich schon giftet, aber die ist, das war ist tot. Ja, dann bau dich ein. Nein. <lacht> Alex? Ja, was? Ich bin eh nicht mehr. Ich bin schon wieder gesund unterwegs. Ja, jetzt ist schwer zu sagen, ob das schon gelootet ist oder nicht. Einfach weiter gucken. Ey, warum? Was ist denn los? So, Schau mal kurz zum Spawner wieder um Das trau mir wieder, weißt du. Nein! Was ist los? Ich hab die Schuhe gemacht. Ich wollte mir einen Helm machen und hab dir Schuhe gemacht. Das okay. Ich wollte mir eigentlich, ja. Um, was wollt ihr denn machen? Kurz nachdenken. Ah, Suppen wollt ihr machen. Willst du mit Suppen? Meine letzten... Schwammel verbrauchen, damit ich nicht immer die ganze Zeit Schwammel Schwammerl druck. Ich hab diese Folge nicht einmal gegessen. Mhm, mhm, mhm. Musstest du essen in der Folge? Ja. ja. Nicht? Also ich habe Brot 1 schuhe für dich. Sehr geil. Mini-Zombie. Achso, Spawner war ja keine Kiste, das war nur XP. Wahrscheinlich. Das sind Melonen zusammen, Steve. Mitnimm. Und pumpkin Seeds brauchen wir den auch. Dias? Yes. <lacht> hey. Was Was da? ah? das ist, Alter, ich hab 22 Dias über und ich bin froh. Ach so, ist Samen, Alter. Toll, Alter. Da ist noch eine Kiste. Der ist auch unten, ist Smite 4, Lure 2 um. Toll. Und Dias. Alter, hab ich hab schon wieder so... Die Kürbissamen brauchen wir nicht, oder? Oder doch? Wie, äh, wie viel braucht matthias für fuldi D? Alter, glaubst du, ich kann noch rechnen nach dem Bundesheer? <lacht> 7, 8, 15 und 15. Alex, du bist auch fuldi Ja, danke. Ja, du, in der fünften Folge. Ja, perfekt. Ich war schon zwei Dias angefunden. <lacht> ja, in der Kiste. Ja, das ist das Gleiche, oder? Das kommt das Gleiche. Ja, Ey, ich schaff's nicht einmal jeden Gang abzuscannen, das ist riesig. Da ist dann noch ein Minen, Minen, Minen, Minen... Minenwagen, jetzt hab ich's. Ich glaube, ich mach die Wagen einfach alle hin, wo ich schon war. Hey, wir können ja Team-Chest bauen, nochmal. Nein, Spaß. Team-Chest müssen wir so oder so machen. Eine Minute? Wow! Uh. Aber Steve, was brauchen wir, Smite 4, Lure 2 überhaupt? Gegen Monster, wenn du gegen... Äh, Bogenschützen jetzt kämpfst, kriegst du halt doppelt den Loot raus. Ja, brauchen wir einen Loot. Ah ne. Warte nicht. Das da kriegen wir... Das? Oh, Pfeile im du gell? Schon wieder so eine scheiß Gift spinnen. das nächste Folge netter gehen. Jetzt? Okay, wenn du es sagst. Wir können dann nächste Folge fighten. genug machen Zehn eigentlich. Sekunden. Uh, noch ein Minenwagen. Da ist nichts drinnen, geil. Ja, scheiß Spinnen, hab ich hab gesehen. spider Geilste. Folge ever, Alter. Ich so weiß ist gar es. nicht, wie viele Dias ich gefunden habe. Ihr habt zwei gefunden. <lacht> Ey, ich habe, wo ich drauf 12 Dias hatte ich noch. Ja. Und ich hatte nur die Brust. Jetzt habe ich noch 22 Dias und bin full Sie. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.